Schöne, gemütliche Stadt Kaiser Augustus gegründet sie hat 2000 Jahre ist sie alt und jung Rot, weiß und Voller Schwung solange der Herr steht und fährt die Straßen So lang man singt und trinkt und da so lange die fronnen silbern fließen Tag und Nacht aufs Noi, so lange gilt dir bei Liebes Teufel. So lang die fronnen